Herr Bundesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, an der geballten Diskussion zeigt sich gleichzeitig, dass die Baumaschinen und Bohrmaschinen natürlich noch nicht auffahren werden mit dieser Motion aber trotzdem ist es aus meiner Sicht eine politische Willensäußerung, je nachdem, wie wir über diese Motion entscheiden. Die finanzielle Stabilisierung der SBB, sie ist wichtig, aber auch richtig und die vorgeschlagenen Maßnahmen des Bundesrates sind aus meiner Sicht falsch. Weder eine Reduktion der Trassenpreise im Fernverkehr noch eine Verschiebung von Ausbauprojekten aus dem Ausbauschritt 2035 beheben die finanziellen Schieflage der SBB. Und diese Maßnahmen schaffen vielmehr auch neue Probleme, die wir nicht wollen. Und das haben ja unter anderem auch die Konferenz der kantonalen Direktoren des öffentlichen Verkehrs, also die Regierungsrätinnen und Regierungsräte aus den Kantonen, einmal mehr auch unterstrichen in einem Schreiben, das sie uns und vor allem auch der Kommission zugestellt haben. Was passiert aber? Oder? Mit einer Reduktion der Trassepreise im Fernverkehr gefährden wir die langfristige, aber auch vor allem die nachhaltige Finanzierung des BIF. Das hat äh, Kollege Francais bereits erwähnt oder anders ausgedrückt den Ausbau der Bahninfrastruktur. Und infolge der Pandemie ist eben auch der BIF bereits heute belastet und muss finanziell stabilisiert werden. Eine noch stärkere Schröpfung. Das Fonds ist nicht zumutbar, zwar hat der Bundesrat angedeutet, das drohende Loch zu kompensieren, dies soll aber auch höhere Bundesbeiträge oder die Verlängerung von Schuldrückzahlungsfristen äh, äh, geschehen. Ich habe mich dann gefragt, löst dies das Problem? Nein, es löst es eben nicht, es äh, ist lediglich eine Problemverlagerung und an dieser Stelle muss ich weiter festhalten, äh, dass die Kantone sich an der Finanzierung ja, des BIF auch äh, maßgeblich Beteiligen. Sie hätten damit die Sanierung der SBB anteilmäßig mitzutragen, ohne dass sie dazu konsultiert worden wären. Und darüber hinaus betrachte ich den Prüfauftrag zur zeitlichen Verzögerung von Projekten aus dem Ausbauschritt 2035 als kritisch. Das Ausbauprogramm wurde vom Parlament beschlossen, es war also politisch legitimiert. Und mit Blick auf die Klimastrategie des Bundes und die ambitionierten Modalsplitziele für den öffentlichen Verkehr wäre ein Ausbau der dafür dringend benötigten Ausbauten ein sehr negatives politisches Signal betone ein politisches Signal. Ein konkretes Infrastrukturprojekt, das betroffen wäre, ist der Durchgangsbahnhof Luzern und dieser soll ab 2030 realisiert und 2040 in Betrieb genommen werden. Eine Verzögerung, das wäre fatal für die Entwicklung unseres Kantons und der gesamten Innerschweiz, und es ist ein Vorhaben, bei welchem zwischen Planung und Realisierung Jahrzehnte vergehen. Ich erinnere Sie daran, dass im November 2009 die Bevölkerung des Kantons Luzern mit 75% Prozent sämtlicher Stimmen ja zu einem 20-Millionen-Kredit für das Vorprojekt. Dies kann man als Startschuss betrachten Ja gesagt haben und seither wird auf allen Ebenen intensiv an diesem strategischen Projekt gearbeitet. Aber eben nicht nur an diesem einzelnen Projekt, wir haben es von verschiedenen Votanten gehört, es gibt auch andere Projekte im südlichen Bereich, Projekte im nördlichen, westlichen Bereich unseres Landes, welche hier ebenfalls natürlich in die Bredouille kommen. Und Sie sehen, die Kantone und die Regionen, sie zählen auf diese Investitionen und eben auch auf die Bauvorhaben Gute Infrastruktur ist eben der Schlüssel zu einer prosperierenden Wirtschaft und somit auch die Lebensqualität sowie auch der Wohlstand unseres Landes. Zum Schluss, es ist primär die Aufgabe des Bahnunternehmens, seine finanzielle Situation mittels Kosteneinsparungen und Erfolgsoptimierung zu verbessern. Der BIF darf nicht zur Sanierung der SBB missbraucht werden. Sollte also effektiv ein finanzieller Spielraum an zusätzlichen Mitteln aus dem BIF in der Höhe von 1,5 bis 1,7 Milliarden, Kollege Fronse hat es gesagt, im Bundeshaushalt bestehen, so sind Mittel für nachhaltige Bahninfrastrukturen, wie beispielsweise eben...